Wir sind wieder da. Wir sind noch immer in der Bretagne. Vermutlich bleiben wir sogar ein wenig länger, ein Länger, weil uns unsere Freunde besuchen extra. Der Flo und Inga. Hallo Flo und Inga. Die kennen wir von der Kanaren. Die haben uns eigentlich inspiriert, auch so eine Reise zu machen. Weil die waren damals mit ihrem VW-Bus unterwegs, ein Jahr. Und dann dachten wir, oh, das wollen wir unbedingt auch mal machen. Ja, genau, jetzt freuen wir uns. Richtig schön viel Zeit mit den Fabriken. Genau. Wir sehen uns. Schatz, das nenne ich mal ein Office, oder? Gut, ne? Ist das was? Ja, ich habe ein Müsli da. Und die Aussicht vor allem. <lacht> Hammer-Aussicht. Also das Müsli kriegst du auch zu Hause, <lacht> ha? Ja, aber trotzdem wichtig, dass man sich gut ernährt, auch unterwegs. Okay, was hast du dann da drin? Ähm, Kiwi, Persik, wie heißt das in Deutsch? Pfirsich. Pfirsich, Banane, Nüsse, Hafermaut, ja? Haferflocken. Haferflocken, vieles Gutes. Dann lässt ihr schmecken. Danke. Ja. Und es gibt... Ähm, Was genießt du da? Oliven mit Knoblauch. Und ein Weinchen. Ich habe schon Gemüse geschnippelt, dann gibt es nachher einen Burger und Gemüsen mit. Mit? Mit Kartoffeln. Kartoffeln, das war's. Ich fühle mich entspannt. Ich bin gerade im Wasser geübt, erfrischend. Und wir haben geduscht. Also, ja, naja, geduscht ist übertrieben, aber wir haben dieses Salz abgespült. Ich und ich habe mich kurz mein Achsel mal wieder mit. Wir genießen den Abendspaziergang und sind hier vorgelaufen in dem Bucht. Hinter uns sieht man Loi. Da steht er. Da steht er. Der Sonnenuntergang ist einfach traumhaft. hat so viel schöne Buchte, so viel schöne Natur, also es lohnt sich hier hinzugehen. Und so stehen wir hier in der prallende Mittagssonne. Dachfenster ist offen. Vorne rein haben wir so ein Tuch schützt schon mal einiges gegen die Wärme, die reinkommt und ich mag jetzt noch hier noch diese Belüftungsgitter rein, das es auch ein bisschen ähm, zieht, durchzieht. Und es ist auch gut für abends, kann man abends dran lassen, dann äh, kann auch keine rein und man hat trotzdem Frischluft. Und die Moskitos kommen nicht rein. Und die Moskitos kommen nicht rein, das ist auch sehr gut. Wir schauen mal gemeinsam, was Kate hier so macht. Ich pflege Kai seine Boardshot. Ja, die war hier komplett offen, er ist mit halb nackten Po hier rumgelaufen, das geht gar nicht. Nein, gut, dass du es reparierst. Während ich hier Reis abkoch, sitzt Kate schön draußen und ist am Stricken. Ein schöner Blick. Es regnet ein wenig. Und wir... Machen es dann in unsere kleine Wohnzimmer und Küche und, naja, eigentlich einfach den Bus gemütlich. Ja. Kate sieht mit Wollsocken an, kurze Hose und sie strickt. Nee, kurze Hose, Bikinihose. Ah, Bikinihose. Ich arbeite ein bisschen, trinke Tee, trinke gerade einen Keks. Hab's trotzdem gut, auch bei dem Wetter. Ah, ja, so schlecht auch nicht. Es regnet halt ein bisschen. Ich mache halt ein wenig Freelance-Arbeit. Was ich benutze für die Verbindung, was bisher echt gut funktioniert, ist so ein mobiler Router. Da ist einfach eine extra SIM-Karte drin, vom mobilen Vertrag. Der macht dann das WLAN für uns über den mobilen Empfang. Und bisher echt gut. Da gibt es ähm, aber schon was Unterschiede. Ich habe jetzt gar nicht so ein teures Modell gekauft. Muss man aber schauen, natürlich nach der Laufzeit. Denn der hat einen eigenen Akku und läuft dann so ein 6 bis 8 Stunden. Aber mit unserer Solar- und Versorgungsbatterie reicht es bisher echt gut aus mit allem Elektrik. Kate, was willst du noch sagen? Ähm, ja, wir sitzen natürlich nicht den ganzen Tag nur so faul rum, sondern wir waren halt den ganzen Morgen schon Wellenreiten. Bestimmt zwei bis drei Stunden auf dem Wasser cool. und wir haben heute schon ein Problem gelöst. Ja, wir hatten ein Problem <lacht> mit dem Schlüssel. <lacht> Seit gestern Abend hat unser Funkschlüssel nicht mehr getan. Mhm. Das heißt, wir konnten nur noch manuell abschließen. Das war dann. Also schlafen war ein bisschen ungeschickt, da musste man alle Knöpfe von innen runterdrücken, dass abgeschlossen war. Und dann dachte man, lösen wir heute mal das Problem. Und irgendwann kam es dann drauf, dass einfach im Zündschloss noch ein Schlüssel gesteckt hat. Und deshalb ging es mit dem Elektroschlüssel nicht. Aber schön, wenn Probleme so schnell gelöst werden können. Kleine Haus, kleine Probleme. Okay, geht mal. Ja. Der Letzte noch. Äh, schon. Ich rühre mal durch. Heute gibt es ein Pastasauce, da ist der Pasta, schöne Stärkung fürs so, sehr schnell. Wir warten noch auf ähm, Flut oder ein bisschen mehr Wasser und ein bisschen mehr Welle, aber es sollte ganz gut werden. Ich glaube es wird gar nicht so klein. Und da sitzen wir dann am Abendessen, geht mit der Schüssel auf den Boden, ja. guckt schön raus, ich auf dem Bank, einen guten. Hey Schatz. Gibt es hier Probleme bei dir? Da fehlt ein Finne. Ja, es ist komplett K.O. Komplett mit dem Finnenkasten raus. Warst du so radikal unterwegs heute? Ja, Es ging war schön unterwegs, aber das Board hat einfach schon einiges mitgemacht. Und äh, so ist es halt jetzt vorbei. Aber mit Finne habe ich gerettet. Der Finne geht's gut. Das ist Ingen die Hauptsache. Ist genau. Jetzt mal sehen, wie es weitergeht. Was hast du da praktisches Schatz? Was hast du Schmalz, das habe ich von deinem Vater. Oder kenne ich über den Vater. Das sind Kleber und ein Granulat. Ja? Das ist wie Sekundenkleber. Wenn man es zusammen macht, ist es direkt bombenfest. Okay. Wieder. Und für was ist das geschickt? Für alles. Und man kann alles verbinden wieder oder zumachen oder also zum Campen dabei haben. Richtig geschickt. Ja, laut meinem Papa ein Must-Have. Ohne das geht's es nicht. <lacht> Was hast du jetzt mit deinem Finne gemacht? Das habe ich wieder zugemacht. Jetzt ja, ist man es wirklich. Jetzt wird nichts mehr. Genau. Sehr gut. Guten Morgen aus Kaffeehen. Die Mädels machen sich auf dem Weg auf dem Wasser. Voll sind gerichtet. Mit meinem Rodeo-Pferd. Ich glaube, es wird Rodeo reiten, kein Surfen. Viel Spaß euch. Ich beachte von da oben, von der Felsen. Da stehen wir geparkt. Haben wir auch schön übernachtet. Und hier geht es direkt ein Trail entlang so dass ich dann von vorne schön auf die Mädels äh, gucken kann Mal schauen, ob sie ein paar Welle bekommen. Das Surfoilen, unsere Ausrüstung ist ja nicht ganz dafür gemacht. Wir haben eigentlich ein wing surfboard Es geht aber damit Das heißt, wir machen das ganz neu. Es ist echt auch mal cool wieder was Neues zu lernen, komplett anfangen zu sein bin gestern auch die ersten paar Meter geflogen und es ist schon echt ein krasses Gefühl nur durch, durch den Wellen so den ähm, Vortrieb zu kriegen, macht echt Spaß, macht echt gute Laune. So, die beiden haben noch Spaß da draußen, ich laufe aber zurück, mir wird es hier langsam zu warm in der Sonne. Boah, verrückt, hier geht's so ab, ey. Es fliegen hier hunderte von den Schmetterlingen. Ein Schmetterlingenparadies. Darf ich mich kurz beeindrucken lassen von Schmetterlingen? Aber mir wird es hier an der Wand zu warm in der Sonne, ähm, es wird Zeit, dass ich mir auch mal ins Wasser springe. Und Abkühlungssuch. Jetzt wird hier noch ein Naturdoku, aber hier laufen auch so viele Salamander rum. Hier, der leitet der Weg. Die finden schön warm hier in der Hitze. Sie kommen rausgelaufen. Hey Kate, du bist wieder zurück? Ja, ich hab's überlebt. Ich bin mein Rodeo geritten. <lacht> Wie war's denn? Ja, war cool. Ging, ging besser. Bin sogar mal gestanden, aber dann hat es mich schnell abgeworfen. Was war das Schwerste? Hm, weiß nicht, das auch aufstehen und dann stehen bleiben. <lacht> <lacht> es wollte in alle Richtungen und nach oben rausschießen und so. Ja, also das Kontrollieren vom Wort. Ja. Und jetzt? Jetzt ziehe ich mich aus und trinke Kaffee. Und das war's dann wieder für diese Woche. Die ja. Zeit fliegt. Genau. Immer wenn man schöne Sachen erlebt, finde ich. Ja. Wenn ihr wissen wollt, was wir letzte Woche gemacht haben, schaut in dem Video vorbei. Und genau. sonst? Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir freuen uns schon auf die nächste Woche und sind gespannt, was die Britannia uns noch so anzieht. Wir sehen uns.